Wie du als Affiliate gratis deine eigene Liste aufbaust. Es gibt ein System, da kannst du deine E-Mail-Liste aufbauen und gleichzeitig einen Affiliate-Link bewerben. Also du gehst nicht den langen Umweg, einen Freebie zu bauen, deine Landingpage zu basteln und und und. Du brauchst keinen Mietmagnet keine Sorge und brauchst du gleichzeitig halt deine E-Mail-Liste auf, was sehr wichtig ist, denn ja, also erstmal sagt sowieso jeder erfolgreiche Online-Marketer, du brauchst eine E-Mail-Liste, du musst sofort anfangen, deine E-Mail-Liste aufzubauen und die meisten sagen auch, dass so eine E-Mail im Schnitt 1 Euro kostet, 1 Euro wert ist pro Monat, so sagen sie das so im Schnitt. Das ist ein bisschen hochgegriffen, finde ich, weil es... Ist doch sehr ähm, abhängig von der Nische und wie gut du E-Mail-Marketing betreibst. Egal, hier unter dem Video gibt es einen Link. Wenn du den anklickst, kommst du auf eine Einladeseite zu einem kostenlosen Webinar. Da wird dir die Strategie vorgestellt. Das Webinar ist kostenlos, du kannst also nicht verlieren. Dir wird da gratis Input gegeben ohne Ende, also gerade wenn du jetzt im Affiliate Marketing am Anfang stehst und noch nicht deine E-Mail-Liste aufbaust, dann sofort hier in der Beschreibung auf den Link klicken und beim Webinar kostenlos anmelden. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Webinar und sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.